Also ich bin die Standortleiterin der Niederlassung Leipzig. Und die Firma Klöpferholz ist mit 25 Standorten in ganz Deutschland vertreten. Also man kann hier den Beruf des Großen Außenhändlers lernen, Bezug auf Großhandel. Das ist ein kaufmännischer Beruf. Und des Weiteren bilden wir auch noch nebenher die Lagerfacharbeiter aus. Ich bin Auszubildender und zweiten Lehrjahr hier bei Klöpferholz GmbH. Und Coca-Cola, nachdem ich jetzt im Büro bin, vorher war ich erstmal im Lager. Wie jeder Azubi bei uns, ist er ja erstmal eine Zeit lang im Lager, um dann die Produkte kennenzulernen. Und jetzt sitze ich hier im Büro, mache halt äh, Zuarbeiten für meine Kollegen. Beziehungsweise ich habe inzwischen auch meine eigene Warngruppe, die ich selber pflege und unterhalten muss. Und ich bearbeite in dieser Warngruppe äh, bevorzugt Angebote und äh, Aufgaben gehe halt meinen Aufgaben nach. Man hat die Möglichkeit, nach der dreijährigen Ausbildung natürlich im Unternehmen äh, übernommen zu werden. Es gibt auch noch andere Möglichkeiten wie ein Studium. Mal aufs Auftreten allgemein, weil wir natürlich Kundenkontakt haben. Auf die Noten wird auch mitgeschaut, weil im Vordergrund Mathematik Grundkenntnisse sehr wichtig sind in diesem Beruf, weil wir mit allen Größenbereiche rechnen müssen. Aber ansonsten lernt man den Rest halt in, den, in der dreijährigen Ausbildung. Also es reicht für den Großhandelskaufmann oder Kauffrau die mittlere Reife. Man kann Abitur auch haben, also das ist im Endeffekt egal. Ich habe mich bei club beworben, um den kaufmännischen Beruf des Großhändlers zu erlernen. Besonders gefällt mir hierbei die Arbeit mit dem Kunden direkt vor Ort am Dresen und die unterstützende Kraft, die wir unseren Handwerkern, die bei uns einkaufen, bieten können. Wir haben generell zwei Auszubildende im Kaufmännischen Reich beschäftigt und freuen uns auf ihre Bewerbung.